Richtig quer aus einer Kurve rausbeschleunigen mit dem Rennmotorrad auf der Rennstrecke, das erklärt uns heute der Markus Reiterberger. Wer den noch nicht kennt, der hat entweder was verpasst oder hat mit Motorradrennstrecke weniger am Hut. Denn Markus, unser mehrfacher idm champion unter anderem Europa Stock-Champion, der wird uns heute mal erklären, wie man so richtig Quer aus der Kurven raus beschleunigt, oder Markus? Ja, ich probiere es einmal. Ich glaube, <lacht> ähm, das kannst du ganz gut. Nur quer bist du, ja, das stimmt. Aber <lacht> ich meine, jede, jeder Slide ist natürlich auch langsam, sagt man. Ist langsam, aber da gehen wir erst genauer drauf ein, denn jetzt kommt erst einmal unser Werbeeinspieler von unserem Sponsor, der Bärenbranke. Unser beider Sponsor, sagen wir mal. Und dann geht's rein ins Video. Also bleibt dran, bis gleich. Dieses Video wird präsentiert von der Diopati Bärenbranke deiner ultimativen Lösung für Schwielen und Blessuren an den Händen. Uh, Reit du hast auch die Bärenpranke ist von dir, ne? ja. das ist deine Gebrauchte von Von Le Mans, ja. äh, die zeigen wir dann später mal, da kommt eh noch ein extra Video dazu, dann stellen wir die Bärenpranke zum Schutz äh, für die Handflächen und für die, wie sagt man, Blasen, Blasen sagt man bei uns im ja. Bayern. Bayernschinter. Bayernschinter, <lacht> <lacht> Bayern ähm, für die Handschoner, da machen wir ein extra Video, aber wir bedanken uns natürlich äh, herzlich bei unserem Claudio, der uns dieses Video sponsert und der es auch ermöglicht, den Markus Reiterberger hier hinzuholen. Markus, reden wir ein bisschen über das Beschleunigen, über das Rausbeschleunigen. Wir haben dir ein Video gemacht mit dem Pax, mit dem Patrick, hast du das angeschaut? Nein, leider nicht. <lacht> Nein, da ist es da darum gegangen, weil der, der, der Hohelsberger hat natürlich auch viel so quer Reinbremser in die Kurven. Und jetzt haben wir den Pax ein bisschen gefragt, wie denn das so funktioniert, wie er das macht, was er äh, an die Community für Tipps geben würde, wie es das vielleicht nachmachen <lacht> würden. Also bei mir hat es funktioniert, ich habe das dann auch probiert, das geht mittlerweile bei mir. Und, und du bist so das Ebenbild, weil bei dir sieht man ja viel so... Quer rausbeschleuniger, also so im Anschlag, da gibt es ja ein ganz bekanntes Bild von dir aus Schleiz. Das ja. war es auch nicht gewollt, wahrscheinlich. <lacht> Nein, nicht. Aber es war sehr spektakulär, wo, er da, wo du da mit dem Hinterreifen im Dreck raus warst, dem voll Quer-Anschlagwinkel. Ähm, erzähl mal, machst du das absichtlich, dieses Quer rausbeschleunigen, oder passiert das einfach? Ähm, normalerweise nicht, weil. Jeder Slide ist natürlich langsam von der Rundenzeit her, genauso wie ein Willi. Deswegen haben wir Traktions- und Willi-Kontrollen für sowas. Aber ein gewisses Slide lässt die Traktionskontrolle natürlich auch zu. Und ich fahre generell mit wenig Unterstützung, weil ich einfach den Slide selber kontrollieren möchte. Und für mich ist die, die Traktionskontrolle eigentlich nur Highside-Schutz. Okay. Das heißt, ich kann eigentlich bis zu einem gewissen Grad schon rausdriften. Aber ich versuche das halt auch in Grenzen zu halten, weil das halt einfach ja, erst so einen Reifen und zweitens mal die Rundenzeit kaputt macht. Ja. Aber so auf Auslaufrunden oder auf langsame Runden im Training, da kann man schon mal ein bisschen rausdriften, bis zu einem gewissen Grad. Okay. Das ist natürlich auch schwierig bei den heutigen Reifen, die so viel Grip haben, dass man den, den Moment, wo der dann richtig zum Aushacken beginnt, ja. damit man den halt nicht übersiegt. Deswegen trainiere ich relativ früh auf Schwierig- und Sandbahnen, um das, das driften und das einfach ein bisschen ins Quiz zu bringen. Da wo der Grenzbereich größer ist und genau. nicht so abrupt ja. kommt. Ja. Mhm. Ähm, da ist es einfach, weil du wirklich einen 90 Grad linkanschlag äh, Link hast. Okay. Beim ja. Straßenmotor, was du selber, ja. da, wenn der Anschlag kommt, dann, ja, dann geht es nur noch um. Okay. Jetzt fragt sich aber der eine oder andere da draußen, der natürlich überhaupt keine Vorstellung hat, der vielleicht schon mal den einen oder anderen Rutscher so gehabt hat und dann so, so einen Aha-Moment gehabt hat und sich gedacht hat, oh uh, scheiße, das will ich kein zweites mehr, der stellt sich jetzt das vor, sieht deine Bilder und denkt sich, Alter, ja, das ist von einem anderen Stern, wie soll ich das machen? Gibt es da irgendwie so einen Tipp, wo man sagt, da muss man sich rantasten, braucht man da einen notwendigen Speed oder einfach einmal das Grundvertrauen, dass man sagt, ich mache jetzt einfach mal früher härter auf oder was, was gibt es da für Formeln dafür? Ja, der, der, das ist ein ganzer Schmal, schmaler Grad, ich mal, auf dem man sich da bewegt, um den Reifen wirklich zum, zum Rutschen zu bringen. Im Gegensatz zum Eingang, wo das relativ einfach ist. Okay. Durch die Motorbremse rutscht der, der von Haus aus eigentlich mhm. relativ einfach, wenn man vorne hat, bremst. Beim Rausfahren ist es was anderes. Man versucht halt, wenn man das wirklich provozieren will, muss man natürlich davor erstmal ein bisschen üben. Wie gesagt, Offroad-Bereich ist da ganz kurz sowas. was. Ja. Generelles Gefühl dafür, Gefühl dafür zum Grimm. Ansonsten, wenn man in der Regasse kommt, dann hast du schon einen Rutscher. Oder wenn du wirklich mal früh das Gas aufmachst, aber das ist ja wirklich gefährlich. Besonders aus der Schräglage her. Schläger. Schräglage. Schräglage <lacht> Das kann wirklich schnell oder? Ja, ja, das ist nicht so tragisch. Das ist alles authentisch. Okay. Wir lassen das alles drin. <lacht> ja, besonders aus der Schräglage heraus, ich mal, ist halt, da kriegt man natürlich am einfachsten einen Slide, weil da da die Auflagefläche vom Reifen am geringsten ist. Aber da genau da ist es halt am, am ja, am gefährlichsten, dass ja. der wirklich richtig auskeilt. Deswegen, wenn man einen, einen, einen Drift versuchen will, dann muss man das halt in dem Moment machen, wo man aus der Schräglage in die, in die aufrechtere Position, in eine normale Beschleunigung geht. Ja. Ja, so zwischendrin, zwischen genau. maximal schräg und aufrecht quasi? Ein voller Schräglage ist es am gefährlichsten, weil dann werden die Highsider meistens am, am höchsten. Ja. Und beim Rausbeschleunigen bist du eigentlich zu groß. da hast du vielleicht schon ein bisschen einen und so, aber ein richtigen Drift ist eigentlich so in dem Moment, wo man es aufstellt. Okay. Und wenn ah. der kommt, das merkt man oft, manche Fahrer nutzen ja den Moment, wo der rutscht um das Bike noch mehr zum Drehen. Ja. Und den Moment kann man eigentlich dann beibehalten, wenn man einen Drift provozieren will. Okay, und, und, und, und wie machst du es dann mit der Hand? Ist es dann so, dass du dann anfangs zum Fädeln und sagst jetzt, äh, jetzt Ciao, Wo ist der Grenzbereich? Und dann hast du da so eine minimale Bewegung in der Hand oder ist es so, dass du dich, dass du und dich auf die Elektronik verlässt, dass der den Rest macht? Das ist auch fahrerunterschiedlich. Also bei mir ist es schon eher so, dass die Traktionskontrolle offen ist, Aha. dass ich wirklich das meiste in der Hand habe und nur für den Fall der Fälle einen Highside schutz habe. Okay. Deswegen kann man das relativ gut mit, mit dem Gas regeln, je nachdem wo die Drehzahl ist, wo die Leistung liegt. Ja. Und im unterdrehenden Bereich ist es natürlich schwierig, dass du da einen Drift bringst. Am besten ist immer Drehzahl und Geschwindigkeit. Drehzahl und Geschwindigkeit, dass man frisch Spin hat, oder? Okay. Und, ähm, und, und. Äh, ja, die Sache ist natürlich die, du brauchst natürlich da dementsprechend einen ruhigen Puls, um, um wahrscheinlich auch das Gefühl zu haben, weil ich sage, jeder, jeder Schreck und jede Angst und jede, äh, jede, jede Aufregung äh, mindert natürlich dein Körpergefühl und deine dein, äh, Ambition, sage ich jetzt mal, für das Motorrad. Ne? Ähm, also du musst ja dabei relativ ruhig bleiben, damit du dieses in Zeitlupe erleben kannst, ja, ja, auf alle Fälle. Also, meine Nervosität ist immer schlecht in, in alle Sportarten, Dinge, aber um, mein Kurvenausgang, das ist einfach so Routine, ich mal. Wenn man so viel fährt wie ich oder, oder wie du, mhm. der kriegt das einfach über die Runden einfach ins Gefühl und dann, dann interessiert dich so ein Rutscher auch nicht mehr. Ja. Wenn du einen richtigen Rutscher hast und einmal richtig weht hast, dann prägt sie das schon ein bisschen ein. Aber so ein normaler Rutscher, das ist eigentlich normal in jeder Kurve. Ja. Manche Reifen, die, die funktionieren erst, wenn sie ein bisschen einen Wheelspin haben. Richtig Es ja. also nutzt ja nichts, wenn es mit der Traktionskontrolle alles abregelt und dann nicht vorwärts geht, also Aha. ein bisschen Spin braucht er ja. ja. Deswegen äh, sieht man immer den leichten Verzahn und den leicht ja, den Reifen, weil das eigentlich das Optimale ist. Okay. Zu viel quer und alles in den auflösen ist geil, aber ja. ist langsam. Ja. Ich, ich, hab, ich kann das bestätigen, weil ich ähm, äh, äh, heuer ein paar Mal den, den, den Pirelli STX probiert habe und da war ich im ersten Moment erschrocken, weil der gleich am, am Anfang eine relativ starke Bewegung macht und dann sich so ein bisschen verzahnt habe ich das Gefühl und wie so ein Motocross-Reifen in so einem perfekten Offroad-Untergrund einarbeitet und mit so einem leichten Driftversatz quasi von selber raus Ist ja. das so richtig oder ich mich da? Ja, es ist immer unterschiedlich. Ich bin ja früher in den nationalen Meisterschaften immer Pirelli gefahren. Ja. Deswegen bin ich jetzt seit die Langstrecken und Dunlop-Testfahrer, um, also habe ich mir auf andere Reifen halt eingeschossen Aha. und der Charakter ist schon etwas anders. Also der Dunlop braucht schon ein bisschen einen Wheelspin, eher ein bisschen mehrer, aber der hört Schirm nicht auf, der, der schiebt immer vorwärts. Schieb trotzdem, trotzdem Spin. Ja, Aha. und der braucht das auch ein bisschen. Da muss man traktionskontrollmäßig immer arbeiten und sehr vom vom Gefühl her immer ein bisschen umstellen, also okay. das, was halt andere Reifen nicht, nicht so braucht. Der, der, wenn der Rutsch dann geht halt leider nichts vorwärts. Ja, okay, okay. Ja, das okay. ist immer mhm, so Sache. Mhm. Ähm, was mich zur nächsten Frage bringt, du hast es also vor, kurz vor dem Video hast du ein bisschen angesprochen, ähm, für, die, für die Leute da draußen, ähm, das, das Jetzt haben wir so ein bisschen das Gefühl dafür, wie man, was man mit der Hand ein bisschen macht, dass man so okay, verlässt sich schon ein bisschen auf seine eigene Hand, dass man das gefühlstechnisch so ein bisschen korrigiert, was am Hinterrad tatsächlich ankommt. Und jetzt haben wir natürlich noch unser, und dann haben wir noch den Schräglangwinkel, wo man sagt, okay, auf jeden Fall nicht den maximalen Schräglangwinkel, sondern irgendwo zwischen aufrecht und maximal, so in dieser Ausbeschleunigungsphase, dass man da eben sicherer sind. Und jetzt kommt noch der Aspekt Haltung dazu. Also Körperhaltung. Was mache ich mit meiner Haltung im besten Falle, wenn ich das Motorrad querstellen will? Meine Fahrstile sind, sind verschieden, aber in der MotoGP mit dem meisten Hanging Off, sage ich mal, da sieht man schon die spektakulärsten Drifts, weil ich denke, die Gewichtsverlagerung ist schon extrem wichtig, Auch im Offroad-Bereich, dass man den, den konstanten Drift hinbringt. Am gefährlichsten ist, ist immer die Schräglage beim, für einen high oder so. Deswegen ich denke mal, dass die meisten halt viel hängen auffahren und das Motorrad gerade richten, um erstmal wenig Drift zum haben und den Drift, wo man hat, besser zum kontrollieren. Mhm. Und das halt zum Verringern, indem man das Motorrad aufstellt. Mhm. Aufstellt und dann vermutlich viel mit Rastendruck macht. Ne? Ja. So jetzt ist die Frage, was passiert mit dem Rastendruck? Wo machst du es bewusst oder machst du es unterbewusst? Oder was denkst du, was du dann auf der Raste letztendlich machst? Bei mir passiert das von, von selber, also eher Unterbewusstsein, das... Ich weiß halt, dass ich in der Kurve, wenn ich bin, mit dem Hanging-off meine langen Haxen, dass ich von Haus aus viel Druck auf dem Innenrasten Rasten habe. Auf dem inneren Rasten, Weil ich, okay. Nicht, okay. Wenn ich, weil ich nicht richtig sitze, weil ich einfach so lange Haxen habe. Ja. Die Sitzposition passt auf der Geraden, die passt da in der Kurve, aber halt, wenn ich viel Hanging-off fahre, ja. den engen Tierwinkel habe ich relativ viel Druck an der Innenseite, das fällt mir auf. Aha. Das muss ich aber dann beim Rausbeschleunigen irgendwie dann egalisiert, sag ich mal. Okay. Das Motorrad rutscht dann, fängt dann leicht zum schaukeln und dann stehe ich in der Rast und sitze nicht mehr. Okay. Also beim Rausbeschleunigen sitze ich eigentlich nie auf, auf dem Sitzkissen, weil der dann eher zum Pumpen anfängt, das Motorrad, und das mag das nicht mehr. Und das, ja, das schaukelt sie einfach auf und hört nicht auf. Deswegen sitzt es quasi nicht. Ja, genau. Ich, sobald ich den... Hanging-Off-Bereich, Verlass, stehen auf die Rasten und lass das Motorrad einfach unter mir tanzen. Aha. Und das ist sehr interessant, dass du das sagst, und das gefreut mich irrsinnig, weil das, ist, das bestätigt so ein bisschen meine Theorie. Ich glaube, dass das auch, man beobachtet das auch bei ganz vielen Nachwuchsfahrern, schon bei den 13-, 14-Jährigen, die machen das intuitiv, die tun den Arsch und die sitzen gar nicht mehr im Sattel, haben nur die, das Gewicht auf die Rasten, weil, wie du schon gesagt hast, das Motorrad dann ruhiger wird und weniger pumpt. Ja. Und das ist ja die, die man sagt jetzt da, also, also das ist meine Theorie, das habe ich ja schon oft in Videos gesagt, dass, dass das Gewicht am Federbein, durch das, dass ich viel Gewicht in den Rasten habe, weniger wird, weil ich die Hebelwirkung von, von, der, von der Rücksitzbank oder vom ja. Heckrahmen nicht habe. Genau. Und dadurch das Federbein weniger hart arbeiten muss. Mhm. Und, und das freut mich jetzt irrsinnig, dass du das bestätigst, weil um, zum Beispiel, ich meine, du bist jetzt das erste Mal in Rijeka gewesen, bis gleich 26 oder so gefahren, dankeschön, gell. <lacht> <lacht> ja. Aber da ist es auch so ein Fall, wenn du vom Keller kommst. das dieses rechts, links und der Zug dann auf. Ja. da hast du ganz viel Pumpen mit dem Motorrad drin, wenn du sitzt. Ja. Und da ist auch so ein Fall, wo ich sage, sage ich meine Schüler auch ganz oft, steht es euch ein bisschen hin, dazu ein bisschen ein Arsch heben, dass du so ein Blatt Papier durchpasst und habt das Gewicht und in die du betanzen, ja. Kannst du das in der Position, an der Stelle bestätigen? Ja, auf alle Fälle. Okay. Also gerade da, wo das Motorrad leicht wird oder, oder hinten tief und dann über die Kuppen drüber, ja. dann, dann muss man es einfach tanzen lassen. Also halt bis zu einem gewissen Bereich nicht äh, komplett festhalten ja. und einfach ja, bis, bis, bis die Oberhaut oder bis ruhig wird, weil das wird nicht passieren, weil da muss man immer zu dran. Ja. Also dort gerade über den Buckel drüber stehen lassen, auf, Druck auf die Rasten. Und am Kurvenausgang ist was anderes, aber das ist immer eine Kombination. Also wie gesagt, ich habe erst Druck an den Innenrasten, sitze dann am ersten Moment vom Kurvenausgang. Und sobald ich merke, der Reifen fängt zu rutschen an, ja. und das Motorrad fährt hinten rein und ich kriege eine leichte Bewegung das Motorrad, dann stehe ich. Okay. Und dann nehme ich die Bewegung mit, dann ähm, nutze ich es als Traktion eigentlich ja, so. ja. Vor allem, du kannst dann auch diese Bewegung, kannst du dann hast du eigentlich auch zusätzliche Feder werden und das sind nicht ihr. Ja und, und das das, der Flex vom Motorrad, das Schwanzeln, das gibt halt auch einen, einen Vortrieb. Ja, ja, absolut. Ja. Ja, extrem interessant. Und was machst du dann mit den Händen? Wie, wie locker willst du behaupten, dass du die Hände dann in dem Moment lässt? Also, weil, weil richtig locker lassen geht ja nicht, sonst ja. fällt du runter. Aber, aber, aber das Motorrad zu festzuhalten, wie du schon gesagt hast, funktioniert ja nicht? Ne? Also an, an die Lenker natürlich schon das eigentlich Körpergewicht, dass man halt schaut, dass man die Position halt, aber nicht direkt ziehen, dass es einen Willi macht oder dass die irgendwo versetzt. Ich bleibe da einfach locker und, und lasse das Motor einfach tanzen unter mir. Ich ja. versuche mich im Sattel zu halten, aber ja, irgendwie äh, dazu zwingen ist ein, ist ein Schmarrn, weil du kriegst dann eine harte Unterarm. Ja, ja. Ähm, was bei mir recht auffällig ist, sagt mein Mechaniker immer: ich habe den linken Griffgummi, den dreht bei mir pro Session um eine halbe Umdrehen, <lacht> und ob der unklebt ist und dreimal anradelt ist. Der sagt immer: rechts ist Gas. Drei da schon irgendwie so im gewissen Bereich. Also, du, du brauchst schon, hast du wahrscheinlich schon. Äh, ich ich denke, dass Handkraft. ich das nicht, dass den, den Zug irgendwie vermeiden will, indem ich so irgendwie so drei wahrscheinlich. Also, ich kann ja nicht sagen, das passiert einfach. Ja, war ja. immer schon so. Ja. Ich glaube, Petucci war das, der sogar die Lenkerstummel verbogen hat. Da war man ja. Hast du gesagt auch Habe ich mal gehört, ja. ja. Es gibt ja nach wie vor Rennfahrer, die behaupten, sie lenken nicht mit dem Lenker. Ja. Sie, sie, die sagen, dann, sie, sie lenken nur mit den Fußrasten. Das gibt es ja tatsächlich, also es ist ja nicht nur einer, sondern da gibt mehrere, ich will keinen Namen nennen, aber, aber das, also das kann ja sein, dass das bei denen funktioniert. Für mich erscheint das ein Ding der Möglichkeit, also ich, falle kann man bestimmt viel mit dem Körper mitmachen, aber, ja. aber der Lenker ist... Den ersten Impuls musst du immer mit dem Lenker geben, aus der Kurven raus in die Kurvenreihe. Aber du kannst dann schon dort mit dem Oberkörper das Motorrad mit Reizung oder mit den Füßen, mit den Knie. Ja, sobald es einmal im, im schräg Augen ja, ist. Ne? Und ich mache auch ganz viel mit den Innenseiten von den Knie. Deswegen haben wir die meisten so Stomp Grip. Oder und ja. die Leder kommen, ist, teilweise haben wir jetzt schon so Grip-Sachen reingenaut, ja. ja. dass man einfach den nicht rutscht am Tank, sondern das damit du noch steigen kann. Und auch mit Arsch. Wenn ja. ich nur, ähm, einen Sitzpolster habe, das, das keinen Grip hat, dann kann ich furchtbar schlecht fahren. Ja, das glaube ich. Ja. Weil einfach, du musst alles mit den Händen machen, mit den Füßen. Und, und kannst den mit, mit, mit dem Arsch auf dem, auf dem grippigen Belag sitzen bleiben ja. und den Rest noch steigen, besonders am Kurvenausgang, wo man halt bevor man in die Rasten steht. Dann ja. sag ich mal. Das heißt im Endeffekt so viel Kontakt wie nur möglich ins Motorrad bringen auf dem Körper, also Knierschluss. Uh, schon und so weiter. Und, und vermutlich auch den Knieschluss so groß wie möglich machen am Tank. Deswegen macht man ja verschiedene Tankformen ja. und so weiter. Ich meine, da gibt es ja auch Motorräder, die habe ich in meinen Tests schon immer bemängelt, die ganz kleine Tanks haben, wo ich gesagt habe, ich fahre da vom Motorrad runter. Also Ducati ist das ein Beispiel mit so einer Panigale. Ich habe da so viel Kraft auf die Arme gehabt, weil der Tankgefühl so klar war. Ja. Ich habe kein Gefühl am Motorrad gehabt. Ne? Und, und ich bin da immer ganz froh, wenn, wenn die Tanks größer sind und ich da einen schönen Fläche ja. ja. genau Also das empfindest du auch für wichtig. Okay? Das freut mich natürlich und bestät auch das, was, was, was, was natürlich die Jungs da draußen üben sollen. Jetzt haben sie extrem viel Input gekriegt und jetzt geht es noch weiter. Jetzt wenn natürlich der, der Drift übergeht in irgendwann Grip und du kommst an den Körper raus und dann fängt es natürlich vorne an ne? Und Dann kommen sie der typische Power -Willi und da gibt es zu so dir ein Beutel, wo du schon mit dem Kopf über der Kanzel drüber bist. Ich glaube, ja. Aragon mit der Stock war. Da gibt es also ein Beutel, ja. da wo du das Motorrad so aufrecht und du bist schon über Motorrad drüber, der Lenker verdreht. Ähm, ist da einfach nur im Kopf, ich will vorwärts kommen und ich will das Motorrad runterdrucken oder war da der Fotograf und du hast gesagt, ich will ein geiles Foto machen? Nein, also ich schaue eigentlich immer auf den Steck, außer den okay. Auslaufrunden, aber nein, die normalen Power Wheels, das, das sind eigentlich das, was am, was am meisten Spaß macht. Okay. Man, man versucht zwar den, den Wheelspin und den, den Wheelie gering zu halten, deswegen gehe ich halt ganz nach vorne, so weit wie es geht, stehe um und mache Druck auf die Rasten, um irgendwie einen Vortrieb zu generieren. Aber nein, so ein gesunder Will ist 10 bis 15 Zentimeter ja. und das versuche ich mit aller Möglichkeit mit der Hinterradbremse und mit dem Gas irgendwie zum und mit dem Körper natürlich irgendwie in Grenzen zu halten. Ja. Und je mehr Gewicht ich natürlich nach vorn bring, desto mehrer, oder desto weniger muss ich mit dem Gas und mit der Bremse machen. Mhm. Alles klar. Ähm, mhm. Ja, das ist immer so eine Sache, aber das macht irgendwie am meisten Spaß, finde ich, wenn man da ja. kämpfen muss, dass, dass du so viel Power hast, dass das du nicht durchgeht oder wild ja. und du dagegen ankämpfen musst, dass ein guten Kompromiss wenn dass es noch vorwärts geht. Okay. Das Thema Hinterradbremse hast du gerade angesprochen, weil ich bin ja immer gerne der Umfrager, der, der fragt, Hinterradbremse beim Anbremsen, ja, nein, vielleicht. Äh, Marvin Fritz nimmt zum Beispiel Hinterradbremse her. Der Pax hat gesagt, der nimmt auch keine her, außer an einer ganz, ganz speziellen Stellen, wo man irgendwo eng muss oder so. Nimmst du die Hinterradbremse beim Anbremsen her? Ähm, ich habe es immer hergenommen. Ähm, von, von Kindesbeinen an, sage ich mal, haben wir das in einem Minibike vom Aldi damals gelernt hat ja. gesagt, die Hinterbremse ist da oben zum Verwenden, sonst war er ja nicht dran. Aha. Und ich habe mich über die Jahre wirklich immer ja, spezialisiert drauf und es ist automatisch gegangen. Vielleicht nicht unbedingt beim Reibremsen, mitten von der Kurven zum Linie korrigieren Aha, okay. oder Kurvenausgang zum Anti-Willi. Ja. Ähm, Aber nicht beim Abbremsen speziell? Da eher weniger, weil da haben wir eh das Problem, dass wir zu viel Motorbremse haben bei den hochverdichten Vierradmodernen mhm. und dass man vorne so hat bremst, dass hinten eigentlich immer entlastet ist. Aber wie gesagt, im letzten Moment, wo dann die Motorbremse schon so niedrig ist, weil die Tritt, also einen Hund geht und der eher weit schiebt, dann nimm ich schon her. Also wenn das Hinterradl dann quasi stark pushen tut, genau. dann nimmst das her, weil da ist immer die Grätsche. wenn du noch mehr Motorbrems machst, dass du quasi kurz vorm Scheitel noch das Turning vom Hinterradl hast, dann hast du wahrscheinlich im Summe genau, und Nahrung Genau, und dann kommst du halt nur quer rein und dann hast du halt auch keine Stabilisation. Also ja. im Gegenteil, bei O-Bremsen da treiben wir das Radl sogar um mit dem ah, Motorbremsmanagement. Okay, okay. Also dass diesen eben nicht rutscht. Ja, ja. Und dann im Kurveneingang machen wir halt maximale Motorbremsen. Und das gelang dann halt meistens nachher nicht mehr, dann muss man halt ein bisschen bremsen. Aha. Aber das machst du dann rein mit der Fußbremse oder ja, hast du rein mit der Fußbremse? Ich habe eine Fußbremse immer schon. Ich habe einmal Daumenbremse verwenden müssen in der WM. Das haben sie mir einfach hoch, eingebaut und gesagt, beim Seix funktioniert das, du nimmst das jetzt her und raus. Und dann habe ich immer ins Lari und vorne <lacht> rennt auf dem anderen. Und besonders in Laguna Seca musst du das erstmal. Das war eine harte Sache und seitdem habe ich ein bisschen, ja, ein gutes Gefühl mit dem Daumen, wenn ich das Wort Daumenbremse habe. Ich finde es an und für sich gut. Man kann es bestimmt gut kontrollieren, aber ich bin da ein bisschen geschädigt. Und okay. seit ich Langstrecken fahre sind der Hinterradbremse sowieso verboten, weil du einfach viel Zeit verlierst, das zum Wechseln im Rennen. Ja, ja. Und deswegen habe ich mir ah, das okay. eigentlich bei den Sachen ein bisschen abgewohnt jetzt mhm. mittlerweile. Okay. Und wenn du sagst du nimmst die Fuß raus, Fuß, Fußbremse, also mit dem Fuß quasi und nicht mit dem Daumen, dann ist die Frage, die sie mir stellt. Ich weiß nicht, vielleicht haben da draußen auch die Frage, wie kommst denn du da hin, wenn du zum Beispiel in der Rechtskurve reinfährst? Ja, das ist immer das Thema. Also ich, ich, ich, ich, ich hätte ich ich habe tatsächlich früher immer nur in Linkskurven hergenommen, ja. aber dann äh, den letzten Moment bei den Kurven bremsen, sage ich mal, besonders wenn es so also Stop and Go Kurven ja. ist. Eigentlich brauchst du es ja nur da dann, ja. dass für den letzten Moment Bremst du halt ein bisschen mit und da fahren man ziemlich V-mäßig rein mit der Schräglage und da kann man bis zu einem gewissen Moment mitbremsen. Ja. Bis dann die Schräglage jetzt hoch wird, dann muss man natürlich Eben. umsetzen. Genau, musst du umsetzen, weil sonst stehst du mit dem, mit dem Zähler quasi am Boden unten ja. da, ne? Und Da ja. haben wir dann schon mal so eine Fingerbremse gehabt, die war dann aber nicht erlaubt. Aha. Dann haben wir es so mit dem Seilzug haben wir mit dem was gebaut, das hat dann schon geholfen. Aha, okay. Und viel fahren das jetzt auch so. Ah ja, ah, interessant. Na ja, super. Es war jetzt natürlich viel Input. Jetzt wissen wir so ein bisschen, wie das rausbeschleunigen geht, das Quer. Also ich muss es jetzt ein bisschen bewusster üben. Ich habe jetzt noch ein dem sein video haben wir das quer gibt. Das hat super funktioniert, muss ich sagen. Und der macht es auch nur mit der Motorbremse. und Motorbremse enthält und wirklich später stärker bremst und äh, vielleicht waren da draußen auch dabei, die, die das auch haben umsetzen können. Ähm, Schreibt es gern in die Kommentare ein bisschen nein. Jetzt muss ich wieder ins Hochdeutsche kommen, ja. Hat uns wahrscheinlich, wir, haben, wir schreiben keinen Untertitel. <lacht> Schreibt es in die Kommentare gerne ein bisschen rein, was ihr vielleicht noch für Fragen an, an Markus habt. Und was ihr gerne so noch, vielleicht vielleicht soll man noch in Zukunft noch mal was machen miteinander. Vielleicht sollen wir mal miteinander auf die Rennstrecke gehen. Vielleicht kann mir der Markus mal auf der Rennstrecke was zeigen, was ich besser machen kann. Haben wir ja jetzt mit dem Hubelsberger Patrick auch gemacht in Jerez. Das Video war sehr erfolgreich, das sind wir auch richtig schnell gefahren, muss man sagen. Und äh, vielleicht schreibt es einfach rein, was ihr wissen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen. Gebt es gerne einen Daumen hoch und vor allem äh, tut es nicht nur den Kanal abonnieren, sondern schaut natürlich auch beim Markus in Instagram vorbei, ähm, dass man dem seine Reichweite dadurch auch ein bisschen unterstützen und er sich in Zukunft ein bisschen leichter tut, ähm, um seine Sachen zu vermarkten. Das Würden wir uns freuen. Also. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Servus.